Bevor der Vorschlag aufgelegt äh, wurde, äh, habe ich heute das Angebot gemacht, äh, dass wir gerne die Buchhaltung gehen könnt und eure Bekundeten äh, was jetzt eine Angelegenheit ist, um Verständnisfragen im Vorsitz schon abzuklären. Und ich sage, die Gemeinde hat sich jetzt noch nicht da, um jetzt noch einmal die Details durchzutauen. Es sind jetzt was so aber ich stelle ich ich dazu einen Antrag. Noch zum Schluss. Ja, Gut. Die Frage, bitte. Also, Seite 23 warum steigen, diese Frage eine Fondsgebühr. Wer das? Die Frage kann ich dann natürlich sinngemäß jetzt nicht beantworten. Wie soll das auch funktionieren können? Wird auch die Frau nicht beantworten können im Augenblick. Weil wir uns sozusagen einen Staub machen müssen, in Das heißt, du stellst heute eine Frage, ja. und ohne dass man in die Unterlagen nachschaut, was jetzt aber das für etwas ist, kann ich es ja jetzt nicht nicht sagen. Bitte, nächste Frage. Gut, das ist jetzt eine Frage, die wird wahrscheinlich leichter zu beantworten. Ist ebenfalls auf der Seite 23 gibt da ein mathematisches Problem. Ich hoffe, Sie es ist nur ein Versehen. Und zwar laut der Bezügeordnung bekommt der Gemeindekassier bei Existenz einer Mitarbeiterin in der Finanzverwaltung dasselbe, dieselbe Aufwandsentschädigung wie ein Vizebürgermeister. Wenn ich das Ganze durch zwei dividiere, was die Vizebürgermeister bekommen, das ja auch exakt 30% des Bürgermeistergehalts ausmachen, komme ich allerdings auf einen lapidarischen Betrag von 50 Euro mehr. Wie kommt das zustande? Es kann auch nur 100 Euro, in 100 Euro schrecken budgetiert werden. Es kann nur in 100 Euro Danke. budgetiert werden. Gut, nächste Frage. Seite seit 27, warum steigen die Personalkosten der Vergehung, beinahe die Hälfte? Ich werde es aufnehmen und das nächste Mal gerne noch beantworten. Ja, wir müssen es aber nicht halt beschließen, wie der Bernhard schon richtig angemeldet hat. Ja, was wenn du die Fragen uns vorher gestellt hättest und vorher in die Buchhaltung gegangen wirst, ja. dann hätten wir uns auf die Fragen vorbereiten können und die Fragen beantworten also, Warum, warum in einer KG, wo du der Geschäftsführer bist, da reinige, die Personalkosten um das Doppelte im nächsten Jahr steigen, das müsstest du eigentlich uns einfach so mal beantworten können, glaube ich. Kann ich da jetzt im Augenblick auf die Schnelle nicht geantworten, man die Dienste eigentlich oder die Leute brauchen, oder Seite 31, warum steigen die geringfügigen für die Wirtschaftsgüter so? Was meinst du jetzt von 31, 95 auf 100? Oder was meinst du jetzt? Ja, 2013 war 39, 2014 war 0 und heute war nächste, es war mehr hoch, oder? Was ist das? Wahrscheinlich ja. ja. ja, ist die Einde, das gleiche wie vorher. Die kleinste Einheit, die man budgetieren kann, ist 100 Euro. Ja. Ja. Warum war das 2013 noch nicht so? Uh, das, ist das ist das Ergebnis. Um Rechnung ist das, das ist das Ergebnis. Ja, genau. mal, das, okay. das ist Schönen das Ergebnis. Das ist das Ergebnis. Seite 35. Das ist die, hm? die Repräsentationen an Vereine, was genau wird da repräsentiert, das werden wir dir als nächste Mal sagen. Wenn es die, die Fragen vorher stellst, dann kann man genau nachschreiben. Ich kann jetzt sagen, dass man wir starten ist. Also ich, ich stelle jetzt einmal gleich einen Antrag zwischendurch, weil ich kann jetzt jeden Tagesordnungspunkt einen, einen Antrag stellen. Ich stelle den Antrag, dass künftig im nächsten Jahr 2015 ein Finanz- und Wirtschaftsausschuss eingerichtet wird, in der Gemeinde und Budgetdinge vorzubesprechen, weil wir haben auch seit Juli keine Gemeinderatssitzung mehr gehabt haben, dann Moment, kurz in der Weihnachtszeit, wo es für alle stressig ist, das Ganze in einer, in einer zweiwöchigen Zeit durchzubreißen, ist für alle schwierig. Also ich stelle den Antrag, einen Finanz- und Wirtschaftsausschuss einzurichten, dem alle Fraktionen angehören und wird das Ganze im Vorfeld äh, ich jetzt auszuarbeiten. Gibt es einen Antrag von Stefan gehört, der damit einverstanden ist, bitte um den der Zustimmung. Zegenstimmen? nächste ja, ist es uh. also ja da, uh. ist Ich jetzt. Seite, Seit Seite 47. Warum nimmt die Amtsausstattung auf? Dazu von 7500 auf 1000. Von 1000 auf Von 1000 Euro auf 7500. Auch nächstes Mal. Uh, Investitionsdarlehen uh, für Finanzunternehmungen 158.300. wo sind wir jetzt? Wir sind immer auf der Seite 47. Die Investitionsdarlehen für Finanzunternehmungen 158.300. Das ist so wenig. Was ist das ist die Rückzahlung von Darlehen, die beginnt 2015. Von welchem Darlehen? Von der Volksschule. Genau. Von der Volksschule. Von der Volksschule. Ja, das ist die Seite, 45, jetzt, das die nur Seite 55, Mehrleistungsvergütung, 1300 Euro, was verbirgt sich dahinter? Das nächste. Seite 63, das Jugendkonzert plus 5000 Euro. W wann findet das schon? Ich gehe über abschauen, Seite 32 sind die Einheiten. Ja, wie ist also das denn jetzt auch? Vorfeld, es Zeit ist, dass er in der Seite? Bitte, weil zeitweise noch eine Seiten sind. Also frage mich, wer da, wie schaut und wer nicht? Wenn man uns ernsthaft damit das in auch einen Großteil der die das Seite 81. Seite 67. Entgelt für sonstige Leistungen. 22.000. Wo haben wir jetzt? Seite 67. Die Betreuung des Jugendlichen. Betreuung des Jugendlichen. So vergeben. <lacht> Seite 81, ja, bitte. Gratulationen. Ja, sagt das Wort aus, oder? Gratulationen. Da ist uns gratuliert. die Repräsentationskosten. 8.200 Euro, das hat der Berner schon zusammengefasst. Wem wird da alles gratuliert? Datenschutz. Datenschutz. Datenschutz. Datenschutz. Datenschutz. Datenschutz. Woher weißt du noch, wen du gratulierst, wenn das Datenschutz ist? Mhm. Gut, Gut, danke für die Seite 93, ja. Investitionsdarlehen, 18.000 statt 4.500. Wo? 93? 93, Investitionsdarlehen, 18.000 statt 4.500. Da? Das? Mhm. Ja, das ist Sind Sie das. erst aufgenommen worden, im Vorjahr hätte es nicht das ganze Jahr betroffen, 2015 betrifft die Durchsage um das ganze Jahr. So, dann ich sag mal, so. Entschuldigung. Entschuldigung. mal da, okay. ich noch mal kann. Noch 20 mehr Präsentationsausgaben. Entschuldige, wo machen wir erst noch den Auftrag? Ja, wir noch. Bitte zeigen. Ah, ich wollte noch etwas zeigen. Also ja, na ja, ja. ja, ja, ja ja. ja. dann, dann kommen wir doch an. Seite 101, Seite 101, das interessiert mich wirklich, ja, sehr. Das Business-Diener noch sparen die 9000 Euro ein, heißt es, es gibt Heuerkanz. Oder ist das so ein Anfass drin? Also 2015. Wo ist das drin? Wo ist das drin? Im vorhin. Ja, wo bin ich vorhin schon? Wie lebt man es dann, wenn Sie es jetzt nehmen? Das ist ein Business-Diener. Das war eine Scheibe-Anfass. Das ist ja, da war ich noch ein Anfass. Und der große Punkt ist, ist das, ja. heißt, das ich ist Freunde, ich habe euch angeboten, dass ihr in der Ich ja, habe jetzt auch keine Detailunterlagen bei mir. Ich kann kann dass das, das, das da Es kann. Kann. Ja, ist, ist keiner von allgemein, ja. ja. ja. die rechtlich in der Buchhaltung gewesen, die letzten 14 Tage. Da ja. hätte jetzt alle Details 103. Ja. Eigenleistungen plus 83.200. Mhm. Seite 103, Eigenleistungen plus 83.200. Ja, bei Müll und Kanal sind bis jetzt keine äh, Genverrechnungen passiert und es wird in Zukunft so gemacht werden, wegen der Kostenwahrheit. Okay. Und Seite 113, die Eigenleistungen 75.500. 113, ist das jetzt der Kanal? 113. Vor allem ist das. Ja. Was sind da die Eigenleistungen 75.500? Auf 51. Nein, das ist der ja Kanal, oder? Seite 113. Ja, das ist der Kanal. Müll und Kanal, das sind diese zwei Bereiche, wo aufgrund der Kostenwahrheit auch das okay. Land angeregt wird, die Kosten aufzuteilen. Okay, dann Seite 117, die Kapitaltransferzahlung in KG plus 50.000. Ja, <lacht> von 50 auf 100, also plus 50 im Vergleich zum Vorjahr, 100.000 Euro. Also, über 150.000 Euro braucht, weil brauche, das hm? der hm. Ist veranschlagt worden? Ja. Ja, ob man es braucht oder nicht, ist es noch einmal dahingestellt. Ich sehe bisher immer so gewesen, Voranschlag. man hat veranschlagt, denkt davon von der Vermietung, von der Vermietung des jetzigen Gasthauses. und das uh, ist eine Heuer-Aufkost, uh, 100% ausfällig gewesen und dementsprechend, wenn sie das im nächsten Jahr nicht bessern sollte, ist natürlich ein Bedarf noch gegeben. Ja, die Zahl hoch ist nicht gegeben. Wie hoch ist denn die Pachteinnahme von dem jetzigen Kostas? Das lassen Sie jetzt Eine Frage dazu. Für 1300 Euro, so, ja. äh, für 150 Euro. Bitte. Oben hier nur 150.000. Ah, 100.000 angenommen, weil im KG-Budget ein Bedarf von 150.000 gegeben ist. Das heißt, 150.000, wo sich das Geld nicht gedeckt ist. Ich habe jetzt keine Unterlagen dazu, weil wir nicht vorbereitet werden Wenn Sie die Fragen im Vorfeld gestellt hätten, hätten Sie vielleicht dass der Bericht Nein, nur das KG-Budget nicht ja. öffentlich. Haben das Teil, KG-Budget nicht öffentlichen Teil, von seinem KG-Budget aus. Ich weiß schon, was du ist. Ja, aber da ja. das ist so Stellt mir das an. bitte. Seite 127... Das das das das bitte. Seite 127, 290.000 Euro, Volksschule. <lacht> <lacht> <lacht> Außerordnungen, ja. das soll also ich später zu erwähnen. Die Restkosten sein, die von der Volksschulsanierung sind, im Jahr das der der offen ist, Und im Jahr 2014. Und im so. Das ist, quasi, das ist quasi eigentlich schon die Beantwortung für die Frage der Fragestunde oder von der Herr wie viel Geld überblieben ist und wir nicht Nein, wir sind nicht alles fertig in der Volksstätte Ja, ja, also, wir nehmen es mit äh, Seite 136 Entschuldige, bitte Seite 136 136, ja und Das ist jetzt eine interessante Frage, weil da war ich da und der Bürgerversammlung kann ich mich erinnern, eine ganz andere Summe. Wie hoch sind die Gesamtkosten jetzt für das Rückhaltebecken? 6,5 Millionen Euro man sich diese. Und wir haben da eher. Wenn wir alles ist. haben einen eigenen Tagesordnungspunkt. Und da wird das ausführlich noch erläutert werden, diskutiert. Aber es ist, wir haben vom Land Steiermark, haben wir einfach die Vorgaben bekommen, wie viel Geld, das in welchem Zeitraum Verwendung äh, verwendet wird. Und da also ist für 2015 sind Millionen Euro der Anschlag. Und äh, 257.000 Euro sind in etwa die, äh, die Grundstücksauflösung und die Entschädigungszahlen. Und das ist der, das ist der Voranschlag. Für, die, für diese Gesamtsumme, was 2015 wahrscheinlich gearbeitet wird. Wir müssen, das hängt aber dann davon ab, wie die Förderung ausgezahlt wird. Sobald die Förderung ausgezahlt wird, wird das natürlich dementsprechend auch <lacht> dann dem und von der noch und dann vom äh, damit zurückgezahlt, der noch dann offen ist. So das, ist ja selbstverständlich. das ist ja nicht, wenn wir, die wir noch alles auf das ist nicht so selbstverständlich, so okay. also, aber man kennt ja das, das ist ja so. Das, das ein so. Bitte. habe ich noch auf Seite 139 eine Frage. Ja, warum ist für... Da steht vor, Industrie West und die Boca G, warum ist für die Betriebsansiedelung nichts budgetiert? Weil Das gehört eigentlich für Industriegebiet dazu haben wir nächstes Jahr keine Betriebsansiedlungen vor. Bei den Betriebsansiedlungen müssen wir nichts zahlen. Wie tun Sie das? Ja, aber es wäre vielleicht leichter, dass Sie gerne sind, wenn man unterstützt. Das ist ja auch nicht gesehen. Und wir haben sowieso, äh, ich sage mal, Unterstützung, weil Sie daran erwähnt Das ist ein Antrag, habe mich gestellt. Du als Wirtschaftskammer-Mitarbeiter, hättest das ja nicht machen sollen. Ich möchte nur erwähnen jetzt also, äh, die Betriebe so herzlich einsetzen würdest. Wir haben ein eigenes äh, Betriebswirtschafts-Werderungsprogramm. Ja, wir haben es mitbestossen, nicht in ja. vollem Ausmaße, die ist der Koppel, ja äh, <lacht> Informationen. Seit 145, <lacht> die Transferzahlungen, Hans Wasserhaus, was verkebt sich da dahinter? 55.600. Das ist die Darlehensabdeckung von Wasserhaus. Danke, bitte, gerne. 27, Repräsentationsausgaben. Ich habe die Frage gesucht, ist von 13.000 auf 18.000 plus 8, also 26.000 erhöht. Ich die Frage gestellt, weil die Woche habe, die Frage ran. Ja. Du hast die Antwort an die Woche Bürger damals gegeben. Jetzt stelle ich die Frage an dich als Gemeinde.